So, Leute, da sind wir wieder mit Satisfactory. Der Andi ist auch wieder dabei. Und heute haben wir geplant, hier die Fabrik ein bisschen umzustrukturieren und zweites Geschoss drauf. Genau, unser Auftrag ist jetzt erstmal: wir bauen hier das zweite Stockwerk drauf. Wie viel Beton habe ich? Ich habe einiges. Gut. Hm. Unser Hauptstück ist ein blöd. ja, Mardi. Oh. Ja, ich weiß. Ich glaube den kann man nicht hm. wieder abbauen, oder? Doch, doch, kann man. Okay, Dann bauen wir den irgendwann mal ab und ja. bauen den neu auf einfach. Das, den müssen wir dann ja aber nicht neu upgraden, oder? Ich habe den noch nie abgebaut. Äh, nee, nee, nee. Okay. Ganz einfach. Okay, nee, dann, dann ist gar kein Thema. Ich kümmere mich gleich als allererstes erstmal darum, dass wir wieder ähm, naja, Strom ja, ist leer, ja, ich sehe gerade. Bio-Stoff, Bio <lacht> Treibstoff rankriegen auch. Genau. Weil... Biomasse. Ja. Ich baue hier genau. schon mal die Decke. Mhm. Ja, du ist 2er genutzt, okay. Ja, finde ich halt irgendwie, ja, nee. irgendwie ein bisschen schöner. Ja, ich sagen. Bin ich auch. Bin ich auf deiner Seite. Juhu. Ja. Hm. Mit Update 4 kommen. Ähm, Healing ähm, Lights und so dazu. Richtig geil. Ja. Lichter für die, für die, für die Fabriken. Das ist richtig cool. Hm, so, wir haben sofort wieder Strom. Ohne Strom geht nichts. Aber nee. da springen die Maschinen an. Okay, dann besorge ich mal wieder ein bisschen Grünzeug. Ja. Schön. Die Natur zerstören. Brauch, oh ja. Die braucht keiner. Aber wir, brauchen, wir brauchen Kettensäge. Haben wir? Muss müssen herstellen. Haben wir schon? Äh, ja. Ja. Ja. Eis. Ich habe schon eine dabei. Nein, Madi, du wärst nicht Lust. Jetzt sicher nicht. Ach, da, da kommt man rein mit checken, der. Nö, nö, alles gut. Wer es zuerst sieht, antwortet. <lacht> <lacht> nee, da, da kommt man rein mit der Zeit. Es, es, es entwickelt sich hier ganz langsam alles, Stück für Stück. So schnell wie jeder individuell sich entwickeln will, so schnell entwickelt sich dann auch das Spiel. Ich habe zwischenzeitlich schon mal gedacht, so das wäre event eventuell ein Game für dich, Madi. Also, also zwischenzeitlich habe ich gedacht, so das wäre was für dich. Was baue ich denn da? Was spielt denn sonst zu? Marty. so? Mari. So. Das Ziel ist einfach nur sich immer weiterentwickeln, also es, es gibt glaube ich noch gar kein richtiges Story-Ende, was, was hier so passiert, also bisher ist das Ziel noch, ist ja noch Early Access das Spiel, schon sehr lange, <lacht> leider. <lacht> Ähm, aber es ist bisher Ziel ist einfach, sich immer weiterzuentwickeln. Es gibt ja hier dann solche verschiedenen Fortschrittsstufen. Wir können jetzt nicht alles auf einmal schon bauen. Also man muss sich hier schon stetig weiterentwickeln. Man muss diesen Weltraumlift hier upgraden. Das ist unser Ziel heute, den auf Level 3 ähm, zu bringen. Und dadurch, dass wir den dann ableveln, hier müssen wir dann diese beschichteten, diese intelligenten Beschichtungen reintun. Dann gehen wir auf Stufe 3 und 4 und. Man muss halt einfach diese Stufen immer weiter aufbauen, um immer mehr ähm, Rohstoffe, also Teile herstellen zu können. Das ist bis jetzt noch das einzige Ziel in dem Spiel. Ja, eine möglichst. Man setzt sich dann die Ziele eben selber, und indem alles. man alles mehr optimiert und oh. die Fabrik immer schöner und größer und besser baut. Da muss man sich also, dann einfach selber so Ziele suchen. Entschuldigung. Ja, ich, nein, nein, nein, nein, das ist dein Stream. Du, du bist der Akteur, nicht ich? Wenn du redest, dann bin ich ruhig. Das ist dein Stream. Ähm, nee, eigentlich so das Ziel, was ich denk, finde, ist so für mich, ist so, ähm, ja, den Weltraumlift auf die höchste Stufe zu kriegen und äh, alles quasi zu entwickeln, zu erforschen und alles einmal bauen, so dass man das einlagert, genau. kann einlagern kann. Ja, für das mich das Ziel. Ja ich genauso. Und damit ist man schon lang genug beschäftigt. <lacht> also, aktuell mein, mein Game, wir sind da aktuell 170 Stunden dran an meinem Game und wir sind gerade bei Tier 7 angekommen. Ja. Aber haben wir auch noch nichts alles entwickelt und haben auch noch nicht für alles eine Produktion stehen. Wir haben auch vieles noch mit der Hand produziert und so. Ja. So. Ja, okay, Mati ist viel unterwegs <lacht> Ja, Marty spielt sehr viel Ja Aber gut, das ist das Standard, so zurück spiele ich auch Gut, Rennspiele jetzt meistens eher weniger, aber habe ich auch schon einige gespielt Zurzeit reizt mich nichts an Rennspielen zuletzt Need for Speed Heat gespielt, das war ganz okay. Echte ja, Crew 1. Boah, nee, das habe ich auch angefangen, aber irgendwie hat mich das enttäuscht, das Game. Ich fand's gut, aber es ist mit der Zeit, brauchst du einfach Leute, die es mit dir spielen. Also allein macht es irgendwie ah. keinen Spaß, also brauchst du wirklich Leute, die mitspielen und dann kannst du auch diese Gruppenquests und alles mögliche machen, dann macht es, glaube ich, richtig Spaß, aber ich hatte nie jemanden, der es mit mir gespielt hat. Von hm. Ich wundere, ein paar Platten sitzen oben drauf, da lösche ich dann weg, wenn ich, wenn ich hochkomme. Ein Ding, alles gut. So. guck ich mal, ob die Coupons schon so weit sind. Aha, einer noch. Komm, komm, komm. Ah, die, die Kabel sind ausgegangen. Ja. Okay, deswegen kommt hier nicht mehr rein. Mal gucken, wie viel Kabel da schon wieder produziert sind in der anderen Fabrik. So, oh wow. Ich gehe gleich mal ein paar Bäume fällen. Willst du irgendwo Bäume speziell gefällt haben? Nö. Also überall, wo ich bauen will, stehen keine Bäume. Wobei hier, ja gut, hier steht einer, aber das ist, ist jetzt nicht so wichtig. der Kupferfabrik. mit einer noch mitten in der Fabrik. Oh, wow. Okay. Also gut, mittendrin nicht, aber am Rand. Aha, okay, alles klar. Es fängt wieder an, du läufst wieder gegen Wände. <lacht> Mach ich gern. Mhm. Mein Hobby Und äh, was sie auch, was jetzt in Update 4, was richtig gut äh, gemacht haben, ist, wenn du jetzt, äh, du kannst, wenn du irgendwie an einer Werkbank oder sowas herstellst, mhm. wie, du brauchst nicht mehr durchgehend die Leertaste oder die Maustaste drücken, sondern du kannst mit der Leertaste es loggen. Mhm. Ah, okay. Du kannst es ein- oder ausschalten. Das finde ich auch richtig angenehm gemacht, ey. Ja, das... Um, Hat mich jetzt noch nie gestört, aber es ist okay. Ja, mich auch nicht, aber jetzt, wo ich weiß, dass es anders <lacht> ist, so ist natürlich geiler, ne? <lacht> ähm, so, ich baue mal eben kurz unser Hub neu. Ja, deinen guten Appetit. Was gibt's denn? halt. halt. Okay, gleich ist. Gleich haben wir es so dann können wir. Treppen bauen. Da sind die Coupons. Ja. Okay. Ja, hier, wo geht der überall hin? Um. Treppen und Gehwege. Geländer gibt es noch keine, die kommen. Dann <lacht> sind wir dazu. Ja, okay. okay das kaufen. Sind denn Piccolini? Sind das so kleine Pizzas? Ja, okay. das ist Mini-Pizzen. Oh, okay. Lecker. Piccolini sind toll. Ja. Und Salat. Dann wünsche ich einen guten Appetit euch beiden. Ja, guten Appetit. Esst für mich mit. Ich habe schon gegessen. Für ja, mich ich brauchst du nicht mitessen. Das ist meine zweite Schüssel Cornflakes heute. <lacht> Vielleicht kriege ich wieder Haue vom Panda. <lacht> Wenn ich nichts esse, kriege ich Haue. <lacht> äh, so rum war das, ne? Ich setze mal unseren Hub hier hin Ich ein bisschen schade, dass sie den Mam hinten hier rausgemacht haben aus dem aus dem Hub. Finde ich echt ein bisschen schade. Ja. ja ver nee, Verste Verstehe ich auch nicht die Entscheidung. Nee. Mhm. Gucken wir da rauskommen mit der Treppe hier. Ja, komm. So, dann kann ich mich hier Wände durchsetzen. bauen Ja, du musst einmal nur mal wieder alles anklicken am Hub, sonst sagt er dir die ganze Zeit, da ist was Neues. Okay, nicht so schlimm. Sonst ansonsten, äh, funktioniert das eigentlich wunderbar. Treppe steht, wir kommen hoch. Ja gut. Was eine schöne Aussicht. Oh, das eine Gebäude hier ist zu hoch. so <lacht> den zweiten Stock Stockwerk. Ähm, ja, der schredderer, ne? Ja. Mhm. Oh, der, der, der ist leider ein bisschen groß. Ja, das ja der hat eh noch nicht sein. Den packen wir sowieso vielleicht noch nach außen oder so, nicht in die Fabrik rein. Ja, würde ich auch halt. Mit echt extra Plattform. <lacht> ja, nicht den Felsen einbauen. Warum nicht? Das geht doch so nicht. <lacht> okay. überlegen, ob ich den komplett einbauen soll. Ja, ach ich auch jetzt. Äh, dann müssen wir dann mal hier als nächstes nach der Organisation gucken, wie wir das Zeug hier hochkriegen. Mhm. Denn ich will jetzt nur die... Äh, die Platten dass ich unten und die... Äh, Rohre, Rohre? Nee, Rohre heißen sie nicht. Wie heißen sie? Äh, die Stangen. Stäbe, Stäbe, Stangen, genau. Die packen wir nach oben. Ähm. Mm, Aber die schmelzen, ja. die schmelzen dass ich unten. Kommen dann nur die Eisenbarren kommen dann hoch. Oh, jetzt wird's, jetzt wird's spannend. Ähm, früher, bevor es diese Lifte gab, äh, da gab es so eine Technik halt, die hoch zu transportieren. Ja. zu transportieren ich weiß. Das Kannst du die noch? Ja, ich habe sehr alte Folgen geguckt auch schon. Ja, gut, okay. Weil früher hatte ich nämlich auch mal so gespielt. Aber ich mache mit, <lacht> mach mit den Liften. Ach, haben wir die schon? Ja, ja. Achso, okay, ja, okay, der easy, dann natürlich Lifte, klar. Ich dachte die hätte man noch nicht, ich weiß naja, nicht, ich, ich habe nicht schaden. mehr genau, wann man die kriegt. Ich hab die schon gemacht es waren bei Stufe 2 schon dabei. Ah, okay. Okay, genau. Oh. Wir produzieren hier 60 pro Minute und das dreimal. mal gucken. Reinkriechen. Äh, ducken. C ja, geht nicht. Okay. okay. The fuck? Hm? Achso, oh, was kann ich schon sagen? Ach, solche Treppenbosse. Okay, die habe ich noch nie verwendet, diese Treppen. Noch oh. nie. <lacht> die habe ich echt noch nie verwendet. Andere haben wir bis jetzt nicht. Ja, ja, ist okay. Wir aber hätten ich noch die halt Rampen nehmen können, aber. Ja, wir haben jetzt die ja, viel Platz weggenommen. Nee, nee, klar. Nee, wenn wir diese anderen ja haben, die habe ich halt, verwendet, ich dann immer. Ja, müssen jetzt halt noch Geländer hin, ist ein bisschen schwierig, da hochzukommen, ohne runterzufallen. Mhm. Kommt, kommt Deswegen. noch. Ja. So, okay. Oh, ähm, Beton ist leer, ne? Hab ich jetzt komplett aufgekauft. Okay. Ja, ist in Ordnung. Ich hab noch. Ich hab noch. Ich brauche jetzt sowieso erstmal keinen Beton. Muss dann sowieso erstmal wieder Böden weglöschen. Warum? Weil so. Weil ich das Zeug hochtransportieren muss. Ich überlege gerade, wie ich was organisiere, damit ich mhm. das am besten hochkriege. Ich die schmelzen hier jetzt am besten alle in eine Ecke irgendwie stelle. So. <lacht> So, also brauchen wir eigentlich, ja doch hier brauchen wir die Stangen auch, hier nicht. Also nur einmal Stangen brauchen wir, wow. hier unten, ansonsten nur Schrauben. Also... Ja, der Felsen ist eingebaut. Drei Stück. Wie viele Stangenproduktion haben wir denn? Eine 1, 2, 3 Stangen. So, muss ich muss hier hingucken. 4. 4 Stangen und nur eine Plattenproduktion. Eine Plattenproduktion und das reicht, okay. Ne, zwei Plattenproduktionen, okay. Ja, ja, Platten geht eigentlich. Ja, hier Stangen. Ja, Platten Echt? sind mehr als genug da gerade. Stangen bräuchten wir eine mehr. Und ich hätte hier auch schon einen Anschluss für eine mehr. Aber also vier, da müssen wir fünf. ihr kriegt, ihr braucht 15 Barren. Äh, 30, also vier haben wir. Das heißt, zwei gehen hoch. Drei müssen hoch, okay. Drei schmelzen hoch. Okay, drei, drei. drei laufen aber auch hier schon rein. Seltsam. Reichen das da nicht? Du? So. einmal, einmal, ich einmal. Ich kann überlegen, ob ich den Weltraumlift noch mal anders baue. Hm, ne, ich finde den in Ordnung. Ja, ich meine nur das. Hab, ja geht eigentlich ja hast recht was macht denn diese Linie die macht auch Stangen, Stange Stange zwei Stangen hier Geht's drüben Damage Damage Stangen Stangen hier drüben sind schon fünf Stangen okay kriegen wir sechs Stangen okay nee dann drei hoch und drei runter machen wir jetzt einfach mal auch wenn drei unten eins zu viel ist aber es wird ja alles sowieso noch optimiert von daher geht es du du du und du und die anderen ziehen wir dann hier mal in eine Ecke Nö, no. no, das passt eigentlich. Dann reißen wir den Boden auf. Also die Platte muss weg. <lacht> die Platte muss weg. Die Platte. So, <lacht> ich habe mal so ein bisschen erweitert hier hinten. Mhm. Ähm... Ja, wie wir, das wird ja eh nicht bei dem einen, bei dem einen Schredderer bleiben, das wird ja eben eh ein bisschen mehr Schredderer. Ja, ja, wir machen dann eine, eine eigene Schredderfabrik. <lacht> Vielleicht irgendwann, ich weiß nicht. So, so viel habe ich mit dem noch nicht gemacht. Bis jetzt hat mir immer einer gereicht. Hm. Ja. Ich sag mal so, ich habe das nachher dann so gemacht. Ich habe halt produziert. Ähm, ich, natürlich mache ich immer eine kleine Überproduktion. Ja. Dann lage ich das halt in, ähm, in diesen Containern drin. Und alles, was überflüssig ist, wird halt in den Schredderer reingeleitet. Von allem. Mhm. <lacht> so, so <lacht> weil ich nämlich den Schredderer hier weg haben will. Da. Ja, weil ich bin ja am überlegen, was mache ich denn jetzt? Was müssen wir jetzt, was muss ich jetzt bauen? Mal planen, lass mal überlegen. Was wollten wir machen? Achso, ich wollte, wollte, achso, Strom. Ja. Ja, sollen wir jetzt eigentlich auf Kohlekraftwerk übergehen? Oder willst du versuchen, wirklich gleich auf Öl überzugehen? Letztes Mal bin ich direkt auf Öl gegangen. Ich weiß gar nicht mehr, warum. <lacht> okay, das wird spaßig. Das wird... Direkt auf Öl übergehen wird spaßig. Aber ja, funktioniert. könntest dann mal das nächste Upgrade kurz noch auch noch machen, wenn du gerade nichts zu tun hast mit den Sprungen. Ja, ich, nee, ich, ich, ich, ich mache mach ich gleich, ja. Baum gerade noch Blätter ja. bzw. Bäume nicht immer ein bisschen die Umwelt ja, ausgang, Eingang, Konstruktoren. Oh, Strom! Das müsste vielleicht ganz gut gehen. Ja, das sieht so gut aus. Mhm. Ja, ich kümmere mich an Strom. Was ich gesehen habe, ist hm? in, in, in, bei Ihnen wem? Der hat mal das so gebaut, das fand ich ganz interessant. Ähm, der hat einmal äh, wegen Strom so zwei Stromkreise quasi gebaut: mhm. Ein Stromkreis irgendwie, der nur die ganzen ähm, Fördermaschinen. Also sprich, hier diese Fördertürme und so im Gang hält und äh, Ölpumpen und sowas, alles hält er in Gang. Ja. Und ein Stromkreis für die Fabriken. Okay. Das fand ich auch sehr interessant, weil wenn du einen Stromausfall hast, ja, dann äh, bleiben wenigstens die Fördertürme und sowas noch alles aktiv. Weißt du, wie ich meine? Ja. Läuft halt weiter. Und dann können gegebenenfalls halt die, die, die Storages volllaufen. Warum ist jetzt schon wieder Strom weg? Und irgendwer schon wieder leer ist. Jo, natürlich. Meine Planung sah es gerade eben alles besser aus. <lacht> ist doch immer so. Mhm. Hier die beiden dann auch leer. Ich hätte auch die Planung von unten noch irgendwie neu machen müssen, damit das hier oben gescheit kommt. <lacht> äh, naja. Wird jetzt erstmal so gemacht. Wird alles noch verbessert. Ja, ich hoffe, die Kurve kriegt er. Ja, die Kurve kriegt er. Wird alles noch schön gemacht. Okay, warte mal ganz kurz. So. Oh, sehr schön. Naja. Ah, <lacht> nicht da drunter bauen, da komme ich doch nicht dran. Da habe ich eine Platte im Boden gebaut, wow. Sehr gut. Das ist, ne? Oh, wie ich es geschafft habe, über so hässliche Kurve reinzubauen, sehr gut. Wenigstens, <lacht> wenigstens gleich hässlich bei allen. <lacht> <lacht> <lacht> Immerhin, nächstes Mal dann. <lacht> Wenn ich das alles nochmal neu baue, hier, ja. zum... 20. Mal. Dann wird's, dann wird's hübsch. <lacht> Eisenstangen wir werden jetzt ich alles Eisenstangen. Kauf mal den Beton wieder ja, ja. leer. Ja, ja. Ich bin gerade andersweitig beschäftigt. Ich kümmere mich gerade darum, dass wir ähm, nicht immer. Ne, ähm, erst diese Biomasse herstellen müssen, um dann nachher diese erweiterte Biomasse zu machen, sondern einfach nur die Blätter oder das ähm, Holz da reinpacken. Da mhm. ja, brauch ich noch einen Konstruktor davor. Ja, zwei Stück noch. Ja, ein für Holz und ein für... Ja, genau. So, perfekt. Ja, wenigstens die stehen schön nebeneinander. Von vorne ja, sieht's dann gut. schön aus. Genau. Jetzt brauche ich nur noch Strom hier oben. Da unten war irgendwo einer... Da ist sogar noch was frei. Perfekt. <lacht> voll, okay. Nee, das war nicht der Plan. Alles schon wieder aus. Ja, bin <lacht> dabei. Ja, dann nicht so schnell. Alles schon voll. Nee, irgendwas muss ich anders machen bei meiner Stromverteilung. Das wird so nix. Wobei, im Grunde kann ich dann den hier nehmen. Na, dann bauen wir halt so. Ist auch nicht schlimm. Ja, nehmen wir dann von hier einen Strom weiter für die nächste Reihe. Haben wir schon. Ja, haben wir schon. Bestimmt. <lacht> ja, ja. Ja, ja. So, okay. Ich runter. Hier geht's runter. So, machen wir hier unten mal ein bisschen Platz. Ähm, die bleiben so. Ja. Kommst du weg? kommst du weg. Du kommst weg. mich ja schon. Ja, ja. alles gut. Ich lösche hier gerade ein paar Fabriken dann hier sowieso wahrscheinlich ja. gleich wieder weiter. die Schrauben wieder braucht. Die Schrauben brauche ich dann hier hinten und die Stangen. Das heißt, hier müssen wir dann die Decke wieder aufbrechen. Dann gehen wir hier wieder runter. Und hier brauchen wir... Okay. Der rechte Container ist Holz, der linke Container ist äh, Blätter. Okay, schauen wir mal, was du da getrieben hast. Wo hast du denn gebaut? Ah, oh, da. Okay. da. wo es vorher stand. Ja. Mit Boden. Ja, wenn schon, dann Ja. Okay. Das muss wir nur Strom dran kriegen. Ja, Holz. Blätter. Blätter habe ja, ich auch noch ein paar. Holz habe ich hier noch ein bisschen. Holz rechts, Blätter links. Da ja. ja, liegt ja noch was drin. Solange noch was drin liegt, sieht man ja, genau, ja. Ja, genau. Ja, wenn nicht, guckt man neben den Constructor rein, Ja. ja. Oh, doch ein Schild hin. Hahaha, <lacht> <lacht> <lacht> das ist so witzig. <lacht> schön wär's, ey. Ja, ist okay. Oh, und schön, wie wieder der Strom aus Jetzt hab ich doch schon so viel abgerissen hier. Ja, <lacht> wir haben nicht mal genug. Das kann auch aufgebraucht werden. Was haben wir denn hier? Hier haben wir Schraubenlager. Hier haben wir... Bin wir gerade ganz kurz Gemeint? Mach, mach ruhig. So, ich habe nämlich die komplette Fabrik jetzt einmal abgeklemmt. Na dann. <lacht> noch hier die... hinten die... ...Kupfer und... ...stein. Mhm. Hauptsache, dass hier erstmal ein bisschen Dings durchläuft. Okay, die Container ist erstmal stehen das kann auch noch reinlaufen. Das Segment kann man löschen. So, oh, ist jetzt hier Platz. Richtig leer hier jetzt. Wo bist du gerade? In der Hauptfabrik. Ich baue gerade alles ab. Achso, ja cool. Was man nicht mehr brauchen, was ich jetzt nach oben verlegt habe. Wow, okay. Wow, wir haben Platz. <lacht> Ja, nice. Ah, so hast du es gemacht. Ja, cool. Wieso nicht, ne? Ja. ja. Ist zwar oben nicht so hübsch gelöst, jetzt noch nicht, aber kommt dann irgendwann noch. Was ich cool finde, ist auch, wenn die Dings dazu kommen, hier diese diese Fundamente, wo man durchbauen kann, diese mit diesen Streben. Mhm. Ja, wir können ja mal gucken, ob das Schritt, ob wir jetzt schon die Geländer dann und die Türen bauen können. Äh, kein Strom. Okay. Ja, natürlich nicht. Ja, aber dass er dann mir nicht mal anzeigt, wie viel Kupo aus sich so. kriegen kann. Wow, okay, nee, das ist, äh, das wusste ich jetzt nicht. Warte, ich guck mal, wie viel wir schon haben. Der Strom wieder anzulaufen. Okay. Ich plane oben ich plane schon noch nicht so viel. <lacht> ähm. Nee, ich gehe erstmal mehr, ich sorg, ich kümmere erstmal drum, dass wir da genügend, ja. Ressourcen kriegen. Also 60 Schrauben pro Minute und hier brauchen wir 100, also 160 und 20 Eisenstangen. Okay. Waldabholz. 160 Schrauben und 20 Eisenstangen. Willst du den Wald da hinten behalten oder ist dir das wurscht? Ist mir wurscht. Ich hasse Weiß. Wald. <lacht> alles so grün. Zum Glück guckt hier kein Aktivist <lacht> <Offenbasen>. <lacht> Ich hasse Wälder in virtuellen Umgebungen. Ja, ist okay. <lacht> also 160. 60 Schrauben hier drüben. Okay. So, wie sieht es aus mit meiner Maus? Hört man die immer noch? Oder meine Tastatur? Ja, wenn die? du sprichst und auch okay. zerstörend ja. ist. Ist in Ordnung. Fuck, fuck, fuck, fuck. Ich werde gleich sterben. Ja, passiert. Ja. Soll vorkommen, habe ich gehört. Ja, ich. Kommt in den besten gegen... Familien vor. <lacht> ich müsste gegen zwei Spucker kämpfen. Ja, kann aber ich mit Lex geht das halt nicht. Die kann ich überhaupt nicht leiden. Nee, ich auch nicht. Die Spucker. Nicht die so großen lieben. Spucker. Die sind richtig fies. Mhm. Okay, so. Oh, ich bra ich brauche ein Trinkgeländer. Ich <lacht> <lacht> brauche immer zwei Anläufe, um hier hochzukommen. Oh, wow. Wie mies. So, okay, also 15. Jetzt schauen wir hier mal den nächsten Konstruktor auf, um, um die Rechnung anzustellen. Erstmal schön hochklettern <lacht> für den Überblick. Boah, immer noch, ne? <lacht> ja, immer noch Husten deswegen, ey, wo ich mich eben verschluckt habe. Raucherhusten lässt grüßen, wollte ich eigentlich gerade sagen. Nein. Ähm. Äh, wie war das? Wir brauchen hier, brauchen wir die direkt irgendwo. Ah, jetzt 20, 20. Eisenstangen habe ich gesagt, das heißt, 15, na gut, jetzt schicken wir 30 einfach hin, egal. Ähm, dann sind die zwei die Eisenstangen. Dann haben wir hier... ist ein Dodo. Äh, da gehen 15 raus, genau, und... Schrauben gehen 40 raus, bei 160 bräuchten wir, äh, kann ich rechnen, 4. und brauchen 10 Eisenstangen und Eisenstangen kommen 15 raus, ach oh Gott, ach oh Gott. <lacht> rechnen abends daheim am Wochenende, also. was gibt's Schlimmeres? <lacht> Es gibt Schöneres, hallo. <lacht> also, das vermisse ich echt. Die hätten hier so einen Rechner mit einbauen sollen in dieses Spiel, ganz ehrlich. Also, finde ich wirklich. Ja. So ein Rechner wäre toll gewesen im Spiel. Also, das müsst hier hier Notizen auf Blätter machen, damit ich hier nicht alles vergesse. Geht mir genauso, ja. Also, ähm also hier kommen jetzt die Barren an und dann kommen hier ja schon die Eisen hier kommen doch schon die Eisenstangen raus und brauche ich hier mhm. gar keine Eisenstangen reinstellen okay jetzt wird kompliziert <lacht> das heißt hier wollen nur noch schrauben ähm, hier werden die Eisenstangen direkt eingelagert genau also wir brauchen hier mal Schraubenherstellung das heißt brauchen 40 Eisenstangen und wir haben 15 pro. Mit 2 haben wir 30, dann haben wir 15. Brauchen wir dreimal Eisenstangen für genug Schrauben. Okay. Ich gucke mal, ob ich. Ne, Scheiße, ich habe echt wenig F. Ja, so machen wir es. Also. Ähm Hier kommst du aber erstmal weg wieder. Erstmal wieder ja. Strom an. Gucken. Ups klappt. 15, was haben wir gesagt? Wir brauchen unten 20. Das heißt wir brauchen hier 2 und 3. Ah, das passt perfekt. Ne, passt nicht perfekt. Hätte ich das nicht gern. Es ah, gefällt mir so. Nicht. Wie es ihm nicht gefällt. Ja. Ich habe eine zu wenig, glaube ich. Also wenn ich es richtig manage, wird es wahrscheinlich passen, aber das, das wird kompliziert. Nein, KISS das, das einzige, was ich nicht bedacht habe. Ach doch, klar, auch hat sich erledigt. Okay. Gut. Oh. <lacht> okay, ich habe nichts gesagt. Gut. mit ein bisschen Abstand bauen wir da jetzt mal vier Konstruktoren hin so viel mhm. Abstand genau, eins zwei drei Die brauchen wir für Schrauben, aber das Problem ist, die brauchen wir komplett für die Schrauben. Ich, ich, ich erforsche ein bisschen was in der Mem. Ma ja, mach nur. Ich glaube, ich baue hier eine Kiste dazwischen und mache dann von der Kiste aus den Zugang zu den weiteren. Ich glaube, das ist das Beste. Und hier arbeitet okay. es ein bisschen eng. Das also heißt, ich ziehe die dann nochmal eins vor und hier kommt eine Kiste hin und da kommt eine Kiste hin und die geht dann einfach nur mit Splitter dahin. Blütenblätter. Sehr gut. Okay, so machen wir es. Ich glaube, das ist jetzt erstmal mit dieser knappen Produktion das Sinnvollste. Hast du irgendwo Eisenplatten, die du einlagerst? Ja, unten ja, ganz langs. Da. Weil dann kriegst du jetzt deine Fahrpistole. Okay. Die wolltest du doch ganz gerne haben. Ja, ganz wichtig. Ja, ja deswegen habe ich mir gedacht, die erforscht dann als erstes. Überlebenswichtig. Container hier vor und einmal davor. Logistik. Doch, wenn ich so. Okay. Das muss ich mir von der Seite angucken. Ja, mittig direkt davor. Ja, perfekt. Und hier ich. Oh ne, das ist auch schon wieder doof. In das Loch hier müssen ja auch die noch mit rein. Das ist doof. Ah, jetzt habe ich schon ein zweiter trotzdem Platzprobleme. Oh, ein Drittes drauf. <lacht> Ach doch, wahnsinnig Da entzerrt man das alles extra und trotzdem reicht es nicht. Ich will hier nicht noch mehr Platz einbüßen und weiter in die Richtung können wir nicht mehr viel weiter, dann sind wir im Gift. Ah, doch, oh, wir kommen hier noch ein Stück weiter, okay. Aber oh, Du hast hier schon ausgebaut. Okay, dann ziehen wir das hier noch. Außen. Ja, wir bauen das hier noch eins weiter vor. Genau, so machen wir es. Perfekt. <lacht> Dann klappt so. Wir müssen nur unten die Manufakturen dann um eins nach hinten verschieben. Das ist ja nicht so schlimm. Ja gut, solange es dem, mit dem Gift reicht, passt ja. Ich habe die Platten extra bis zum Gift gebaut. Ja. Gut. Extra ausgelotet, wo man Schaden kriegt. Genau, Splitter und Zionatoren brauchen wir jetzt. Genau. No. Hier brauchen wir Splitter, genau. Und mal hier brauchen wir Schrauben und hier brauchen wir.. Nee, du brauchst keinen Splitter. Nur hier brauchen wir die Schrauben. Okay. So, Fusionaturen. Ui, das gibt eine enge Kiste. Das ist jetzt der Pfeil? Ah, oh, ich die. Oh, ja. Ich hab mal wieder die Container falschrum schon gebaut. Muss es sein. <lacht> Wer kennt's nicht? Öfter mir das noch passiert. Jetzt mit mittig, das jetzt mit mittig. Die Container sind ein bisschen, also die sind mir ein bisschen zu groß. Die hätten sie zwei Einheiten kleiner machen können. Da würden sie genau in so ein Quadrat hier reinpassen. Ja, das stimmt. Auschen. Nicht sterben, Andi. Ja, Ach, das du will bist es. Was willst du denn? Na, hurra, Ich hab ein Herz quasi. <lacht> Wie? Nach und nach müssten wir eigentlich genug haben. Ja, okay. Bis erst äh, noch mehr Platz. Ich hier. Also ich baue überall einen Infusion Fusionator davor. Fertig. Das Ende. Wobei. Ja, du hast ja meine Fabriken gesehen bei mir, ne? Hat das Problem. Hm? Kenne ich. Hier einer... Eine. ich hoffe, ich kriege jetzt hier noch einen hin. Ja, okay. Ja. Gut, die küssen sich jetzt halt. Ich dann heiße. Halt Bisschen so. Naturenkuss. Hier war auch ziemlich knapp gebaut. Das kann ich eigentlich nicht leiden. Egal. Ja, es ist, äh, Wir müssen ja, wenn, das irgendwann nochmal auseinanderziehen. Wenn man das Förderband dann überhaupt nicht sieht, das in den Fusionator mhm. reingeht. Also. Ja, ich bin dann deiner Meinung, das mag ja. ich auch halt absolut nicht. Ah ja, deswegen kommt hier noch nichts raus, weil hier nämlich noch nichts reingeht. <lacht> das ergibt Sinn, hin, ne? 15 und ah, ja, hier Schrauben. 10. ah. ah ist mein Problem. Hier produziere ich eigentlich zu viel. Ich habe jetzt die 4 gegen 4 gegenübergestellt. Also 5 hm. Überproduktion, egal. Es ist halt jetzt so. Besser wie Unterproduktion. Hm. So, also jetzt komme ich erstmal nach oben. Gucke Guck erstmal, was du da umgebaut hast. Lieber nicht. Connected. <lacht> <lacht> Warum hast du bei denen allen hier so eine komische Kurve gebaut? Das, das habe ich ja gesagt. Wenigstens bei jedem. <lacht> so eine hässliche Kurve. Darf ich das umbauen? <lacht> Mach nur. Danke. kreative Kurve, ja, nee. ich bin ich nicht begeistert von nicht. Nee. da kommt mein in mein, meiner Symmetrie-Nazi durch. Ja, gut. Ich habe mir gedacht, die, die auch schon dass, wie die da aus dem Boden kommen, das ist schon schräg genug. Da kommt es dann auf die Kurve auch nicht mehr an. <lacht> Ja, das ist ja Okay, das ist aber nicht zu vermeiden Okay, das kann ich Das, das verstehe ich auch Diesmal ist hingekriegt. Sehr schön. Genau, die da unten müssen jetzt eins zurück. So Leute, das war's dann wieder für heute. Wir haben das zweite Stockwerk drauf gepackt und die, den größten Teil der Fabrikation nach oben verlagert, damit wir ein bisschen mehr Platz unten haben für andere Dinge, damit wir alles ein bisschen größer und besser machen können. Schaut wieder beim nächsten Mal rein. Bis dann, macht's gut.